Servus, das ist wieder Felix. Hallo. Ihr habt euch schon einige Videos gezeigt hier, wie wir den Rucksack halt mit unserem Plastik, wo wir resetten. Heute möchte ich euch den Rucksack mal zeigen, in, ja, in echt. Wir haben ein, eigentlich einen Basisrucksack in drei Größen, 25, 35, 50 Liter. Wir verwenden für unseren High-End Alpin Wanderrucksack ein spezielles Material aus Amerika. Das heißt X-Pack, das ist super robust. Hat hier ein Bild, ein kurzes. <lacht> super robust, wasserfest, als Material sehr wasserdicht. Und ja, für den extremen Einsatz. Genau, wir haben 25, 35, 50 Liter zwei Farben, Weiß und Schwarz ähm, zum Wuchsen selber, wir haben im, Vor äh, im vorderen Bereich das nennt sich Cordura Mesh das ist leicht <lacht> auch wieder robust hier könnt ihr Jacke Wanderstöcke oder ja, einen Snack reingeben oder Regenjacke Waldstöcke platzieren die Steige geht unter die Haube seitlich haben wir Netztaschen also robuste Netztaschen hier könnt ihr auch Trinkflaschen, würden sie ja zwei reingehen auch wieder Jacke Snacks platzieren Des Weiteren haben wir seitlich ein eine Dynaema Rebschnur, die ist also unzerstörbar, hat, ich glaube 300 Kilo auf Zug. Bei 35-Liter und beim 50-Liter haben wir zusätzlich noch ein Hüftgurt dabei. Den könnt ihr einfach einschieben. Wenn ihr diesen nicht braucht, haben wir einen speziellen, also einen Leichthüftgurt. Der könnt ihr ganz einfach auch ausfädeln, ja, ausmachen. Mit der Moni verwenden da könnt ihr noch Gewicht sparen. Gewicht, der hat 53 Gramm, der hat 400 Gramm, der hat 450 Gramm. Oder ich war in der war gleich Ja, ich glaube, ja, na, 500 Gramm, 450 und 400 Gramm. Genau, das sind die richtigen Gewichtsangaben. Der Verschluss ist ein Rolltopfverschluss. Ihr könnt ihr ganz einfach anpassen Ihr könnt ihn auch füllen bis oben Das ist der 50 Liter Rucksack könnt Ihr könnt ihn bequem zusammendrehen Und jeder Rucksack hat noch eine Befestigung oben Da könnt ihr wieder Isomatte, Schlafsack, Zelt Befestigen Einfach hier einfädeln Könnt wieder irgendwas? Ja, wie gesagt, Jacke, Schlafsack. Die, Han, die Hanovera hat eine Frage bezüglich der Lüftung beim Rücken, beim Tragen, wie das aussieht. Unser Rücken ist Vollkontakt, also ohne Polsterung. Wieso ohne Polsterung? weil es ergonomisch ist, der Schwerpunkt muss am Rücken sein, beim Wandern, dass ich das macht. Also ich, ich, alle meine Rucksäcke seit, seit 20 Jahren haben keinen Vollstrom. Das ist einfach, wenn du am Klettern bist, wenn du genau, Kletterpassagen hast, oder, dann hast du einfach deinen Schwerpunkt am Rücken und, genau, und du kannst dich nicht verkühlen, wenn jetzt ein kalter Wind hinten durchbläst, genau das ist auch noch ein Vorteil. Und schwitzen tut ja jeder, weil wenn ich nicht schwitzen magst, dann kann ich schlecht zu Hause bleiben, oder? würde ich jetzt sagen. Aber darum macht das nicht viel Sinn bei uns. Ohne Gewicht natürlich auch jetzt bei diesen Rucksäcken. Zum Rücken. Wir haben im Rückenteil ein Sitzkissen integriert. Das versteift zugleich den Rucksack und das Sitzkissen genau. Wie im Video davor gezeigt, machen wir das aus Plastikmüll also wir pressen die Platte, schmelzen sie pressen sie und können dadurch ja, 300 Gramm Abfall recyceln und dadurch haben wir die perfekte Rückenplatte und ja, ist ideal für den Rucksack, wenn man jetzt das nicht braucht, dann wenn man noch Gewicht sparen will, dann lässt man die Sämbel weg und fertig. Und auch im Hüftgurt haben wir auch eine Platte mit Eigennäht. Ja, nehmt einen Last ab, wenn ihr über 10 Kilo im Rucksack habt, könnt ihr den mitgelieferten Hüftgurt verwenden. Beim 35er und beim 50er. Ist auch möglich beim 25er, aber da macht es keinen Sinn, weil ihr da nicht, nicht 10 Kilo reinpackt, den 25 Liter. Also beim Losen. Genau. Ben hat auch noch eine Frage bezüglich der Wasserdichtheit. Er fragt, ob es denn möglich wäre, das Ganze auch im Winter bzw. im Schnee liegen zu lassen. Im Schnee, also... Ja, ist kein Problem im Schnee, jetzt ist halt die Frage, was für ein Schnee. Das ist, wenn es nasser Schnee ist, dann würde ich jetzt speziell ein Dryback dazu verwenden, wenn er jetzt länger im Schnee liegt. Wie gesagt, das Material ist wasserdicht, nur die Nähte, wir haben so einen, spez einen speziellen Farben, verwenden wir, der macht die Nähte fast wasserdicht. Also, da muss länger längeren Wasserdruck, ja, wenn, wenn der Rucksack einem längeren Wasserdruck, <lacht> das ist, das sagen, ähm, ausgesetzt ist, dann würde ich ein Dryback dazu empfehlen, weil es macht einfach Sinn, also sind wir sind ja noch zusätzlich geschützt, genau. Wir können den Rucksack nicht 100%ig wasserdicht machen, weil das, das bräuchten wir ich glaub, extra fünf Stunden für den Rucksack und das Tape, was wir dazu verwenden müssen, das, es gibt noch gar keines auf dem Markt, was, das, was gut ist. Ja. gibt es noch für coole Features in unserem Rucksack? Genau, was ich noch zeigen will, ist unser Brustgurt, äh, wo wir selber entwickelt haben. Das ist der Verschluss der kommt aus einem 3D-Drucker, aus versäglichen Plastik. Ihr könnt ihr einfach ausfählen und könnt ihn platzieren, wo ihr platzieren, ja, wo ihr gerne hättet. Genau. Und natürlich, die Träger sind alle gut gepolstert. Hat einen Schwerlastzug, wenn ihr mehr Equipment drin habt. Genau. Wenn jemand noch eine Frage hat, könnt ihr gerne mir das stellen. Ja. Ich habe jetzt schon den Rucksack vier Monate im Einsatz und ich bin begeistert selber. Jeden Tag fürs Fahrrad zum Wandern und ja, ist echt super. Wie gesagt, wenn ihr den Wuchs nicht machen wollt, also 100% Wasser nicht machen wollt, dann könnt ihr einfach so ein ultraleichter Tornier-Treibwerk dazu verwenden, der 20 Gramm, der ist super reißfest, der geht nicht, also das schaut nur nicht stark aus, aber der ist unzerstörbar. Genau. Und würdet uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, weil genau, wir machen wie Herr Götzis zu 100% Unsere Schneiderinnen sind da jeden Tag voll dabei. <lacht> haben wir noch eine Frage, Tobias? Es gibt aktuell keine Frage. Die Belüftung haben wir und das Wasserdichte haben wir auch. Eventuell wäre es noch interessant für unsere Zuschauer, wie gelangen Sie denn zu so einem Produkt? Was müssen Sie machen, dass Sie sich so ein Produkt kaufen können. Ihr könnt euch einfach bei uns im Online-Shop bestellen. Und ja, also der, da jetzt seit die Nachfrage ziemlich groß ist, ähm, brauchen wir ca. Lieferzeit von fünf Tagen, ja. Fünf bis sieben Tagen habt ihr im Haus. Wenn ihr euch nicht gefällt, könnt ihr auch zurückschicken. Aber bis jetzt 90% hat den behalten, muss ich sagen. Und das Feedback ist echt super. Ja. Und wir machen, wie gesagt, unsere Näherin sind zehn Stunden dran an so einem Rucksack. Also das ist nicht irgendein Produkt, da ist viel Liebe und Arbeit dahinter.